Und, Ziel. Dritter. Nein, und ich bin runtergefallen. Ja, du bist, glaube ich, vor mir. Nein! Willkommen, Leute. Mein Name ist Sertion. Und ich begrüße euch zur allerersten Folge Minecraft Hefko. Ähm, und wir haben direkt mal einen schönen Zuschauer dabei. Und ja, das ist der liebe... Mann! <lacht> Wo bist du? Da, das ist der... Liebe Zuckerfreak, ähm, und ja, stell dich einfach mal ein bisschen vor. Ja, hallo, ich bin äh, Zuckerfreak und gehöre Team Chaos an und kenne den Dude seit zwei Monaten. <lacht> ja, okay. Und was spielen wir heute? Deathrot. Death Richtig. Und dann gehen wir direkt in die erste Runde und dann sehen wir uns gleich. So Leute, da sind wir jetzt in der ersten Runde und. Ja, wir machen einfach daraus ein Best of Three. Wer am weitesten kommt, kriegt einen Punkt und dann geht's in die nächste Runde. Erklärt sich, glaube ich, von selbst. Und ja, deswegen müssen wir uns beeilen, damit wir den Punkt für die Community holen. Nicht für die Community holen, sondern für uns. Denn ich will ja das Projekt gewinnen. Nein, das darfst du nicht gewinnen. Ich darf gewinnen und ich will das. Nein. Nein! Wo bist du denn gerade so? Frage. Irgendwie irgendwo da, wo man über grün-rote Sachen springt. Ah! Ach, da, er ist ja Moinsen. So. hier ist Feuer. Du willst, du willst nicht wissen, wo ich gerade bin. Oh. Leute, was war das? Das habe ich noch nie gesehen. Jemand hat mir so einen Kürbis auf aufgesetzt und ich hatte diese Kürbissicht gehabt. What the fuck? Na, Moinsen! Hier ist ja mal was Neues. Okay, ich bin aber jetzt gerade sehr weit abgerutscht, muss ich sagen. Scheiße. Na, ja, ich schaff das glaube ich nicht. Wo bist du denn gerade? Äh, warte. Äh, into the mountain. Im, bist du doch im Berg? Okay. Warst du schon an dieser Strecke, wo man Schnelligkeit bekommt? Ja. Achso, oh, dann. Achso, ja, da bin ich jetzt auch. Ich bin into the mountain. Immer durch. Ja, da war, bin ich gerade vorbeigesprungen. Wir könnten gleicher Höhe sein. Mhm, danach sieht's gerade aus. Oh mein Gott, und oh, das war gerade richtig gut von mir. Ich habe gerade richtig gezittert. Ich bin jetzt äh, irgendwie besser Holz. Kann man hier machen? Okay. So. Okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt hier in so einem Out of Transit, bin ich gerade. Ah, da bin ich auch gerade. Oder da wir wirklich gleiche Höhe. Nein, und ich bin runtergefallen. Ja, du bist, glaube ich, vor mir. Ja. Nein, ich bin auch runtergefallen. Oh mein Gott, das ist sehr gut. Nein! Oh mein Gott, und so. Bist du gestorben? Ja, richtig behindert vor allem. Weißt du, das, das ist weißt, so ein. Weißt du, weißt du diese Lücke vor dem Portal? Genau. Vor dem Ich bin im Ziel. Na, fuck. Ah, fünfter Platz. Jetzt bin ich im Ziel. Sechster. Ja, Leute, das war's dann mit der ersten Runde. Die geht jetzt an ihn. Und die zweite Runde ist dann vielleicht sogar schon die Entscheidung. Und dort sehen wir uns jetzt. So, Leute, da sind wir jetzt in der zweiten Runde. Vielleicht schon die Entscheidung. Und es ist wieder dieselbe Map anscheinend. Aber kann man nichts gegen machen. Wir müssen jetzt einfach nur hoffen, dass wir das hier... Oh. Na kommt sowas. Hallo! Wo sind die? Jetzt ist das Eis erst okay. da. Oh Mann! Ja, okay. diesen Hammer, so einen Hammer habe ich. Ja, da bin ich genau hinter dir. Okay, ich bin jetzt bei der Schnelligkeit. Ach, scheiße, okay, du bist ein Stück weit da vorne. Da bin ich jetzt erst. Ich bin bei der Schnelligkeit runtergefallen. Jawohl. Wichtig. Oh mein Gott, und ich hab die Baba-Abkürzung genommen. Was bist du denn für einer? Nein! Und denn. Oh, ey, ernsthaft? Ich bin genau hinter dir. Als ob. Willst du gerade meinen Ton sehen müssen? Ich bin nächste Stage. Jetzt bin ich auch in nächster Stage. Nein! Nein, ich bin ins Wasser, ich wurde von dem Wasser gekillt. Oh mein Gott, ich bin gerade so durchgerannt noch. Ich hab's gesehen. Ey, wie viel Glück hast du den? Ja! Nein, und dann. Oh. Ich bin an dem Pisten gestorben. Ja, okay, du bist. Du hast hier gefunden so gut wie gewonnen. Ich, Warum? ich bin an den Leitern direkt nochmal gestorben. <lacht> muss nicht sein, muss nicht sein Ja, ich bin Wieder gestorben Strafe available Wieder gestorben Weil hier ist ja Hier ist ja eigentlich halt genau vor mir weiß. LOL, der hat, die, der hat die Schnelligkeit nicht genutzt Der hat nicht geboostet Oh, come on Ich bin schon wieder tot Und Das ist mein Sieg bin ich sogar... Kann es das sein, dass ich Erster bin? Nee, ist schon jemand und Ziel. Achso. Oh mein Gott. Mann. Oh mein Gott. Und oh mein Gott. Ziel. Dritter. Du kannst dich nach rechts drehen und den Booster nutzen. Meinst du so? Hast du das noch nicht gewusst, oder was? Doch. Die haben ja... noch rechts gebracht. Scheiße. Ja. Egal. Jo, Leute. Dann war es das jetzt mit dem ich mal, Halbfinale und dann sehen wir uns jetzt im Finale und das entscheidet wer den ersten Punkt in diesem Projekt bekommt und dort sehen wir uns dann jetzt. So Leute da sind wir dann jetzt im Finale, wir sind nochmal auf derselben Map, keine Ahnung die wird die ganze Zeit von den Dudes gevotet, deswegen egal. Wir werden jetzt einfach und hoffen mal erster zu werden, denn jetzt wäre es ganz wichtig und ich habe direkt den dummsten Fehler gemacht. Von den Dummsten. Genau, Kevin. Du bist... Der, du bist selber Dummsten. Und wo bist du gerade? Äh, bei dem Eis. Okay, da bin ich gerade durch. Ja, jetzt bin ich gestorben nee, okay. am Wasser. Ah, ich bin genau hinter dir. und da habe ich die Treppe richtig beschissen genommen. jawohl ich bin jetzt bei den nein nice alter ich stehe da und der wartet erstmal 10 Jahre bevor der da irgendwie was macht es ist doch so lächerlich was, was? es ist einfach so verfickt lächerlich hä halt nee, hey, warum warum bin ich gestorben wo bist du gerade ich bin gerade bei den Slimes nein, same, also. ich bin runtergesprungen bin einfach gestorben oh, Moinsinn. ich bin jetzt bei dem Speed durch Oh, ich bin beim Speed gestorben. Bist du jetzt beim Speed gerade? Ja, ich habe Speed abgekürzt. Wie kann man mit dem Speed abkürzen? Äh, du gehst in die Mitte, nutzt den Boost und dann ja. Kann sein, dass ich Erster bin. Okay, ich habe den Boost verstanden. Kann sein, dass ich erster bin. Oh, ich bin schon wieder Wäre nice. Uh, oh, das war knapp. Weil bei mir ist kein Fallenleger, bei mir ist kein anderer Spieler. Weil also zumindest sehe ich jetzt niemanden. Ich bin gerade zweimal bei dem Speedrunter weggerutscht. Okay. Ja, ich bin jetzt auch schon im Portal durch. Also ich bin jetzt in Into the Trances. Ja, ich bin Into the Mountain. Ja, ich bin Erster. Ja, ich Zack. Ja, first. Ja, Leute, das war's dann mit der heutigen Folge Minecraft have Go. Ähm, es steht jetzt 1 zu 0 für Team YouTube.